Ich finde das bedingungslose Grundeinkommen gut, weil es ein Lebensmittel ist und weil es den Artikel 1 unserer Verfassung endlich lebendig werden lässt. Menschenwürdig und kulturtauglich leben zu können, ist eine unerlässliche Bedingung wie das Atmen. Ich bin für das bedingungslose Grundeinkommen, weil es mir ohne finanziellen Druck die Möglichkeit gibt, beruflich so zu verwirklichen, dass ich auch an einer führenden Tätigkeit nachgebe. Für mich ist das selbstverständlich, denn das ist ein Menschenrecht. Ich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es für viele Menschen, die heute am Rande der Gesellschaft stehen, eine Lebensgrundlage geben würde. Sie hätten freien Zugang zu Essen, zur Kleidung, zur Wohnung und zur Bildung. Ich bin für das bedingungslose Grundeinkommen, weil es Versorgungssicherheit und Freiheit miteinander verbinden würde weil es zu mehr Gerechtigkeit führen würde und die Gesellschaft befrieden würde. Das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich nun nicht nur eine Diskussion der Sozialpolitik, sondern ein Thema der gesamten gesellschaftlichen Politik, auch der volkswirtschaftlichen Politik. Es sorgt für Freiheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Liberté, Egalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist das Grundeinkommen für mich. Macht frei sollte jeder haben, und es macht verantwortlich für das eigene Leben.